Wer kennt das nicht, man steht auf und man fühlt sich irgendwie mit einer niederen Schwingung und wir wissen das alle, dass unsere Schwingung, wir leben in einer Quantenwelt und dass unsere Schwingung ein, naja, ein Spiegelbild unserer äußeren Realität ist. Als Beispiel, du stehst in der Früh auf, und du fühlst dich gerade heute schlecht und irgendwie hast du gerade was Schlimmes erlebt in der Früh oder so. Und dann wirst du merken, wie die ganzen Mitmenschen um dich herum heute auch einen schlechten Tag haben, wie sie sich die komisch gegenüber benehmen, wie das Wetter nicht passt und so weiter und so fort. Aber wir kennen das auch, wenn wir aufstehen, wir fühlen uns richtig gut, wir haben etwas richtig Tolles erlebt. Und plötzlich sind alle Menschen super lieb zu uns und äh, super freundlich und ein richtig und das war, sind oft auch die schönsten Tage, die wir haben. Ja. Das heißt, dein Zustand basiert immer darauf, was in der äußeren Realität passiert. Und deswegen ist es so so wichtig, dass wir passiv unsere Schwingung erhöhen, dass wir passiv unsere Frequenz erhöhen ähm, und uns ähm, ja in einen anderen Zustand hinein katapultieren. Und dazu habe ich eine Frequenz vorbereitet. Sie nennt sich Quantum Frequency äh, Boost, eine, eine Reise in eine höhere Schwingung. Ja. Und diese Frequenz ist eine Quantenmeditation gekoppelt mit einer Frequenz, gekoppelt mit einer Quantensuggestion. Ja. Also eine ganz neue Technologie, die ich entwickelt habe, um das Gehirn viel leichter umzuprogrammieren. Ja. Und das Ganze funktioniert so, indem ich dich in die erste Phase in eine Art Hypnose versetze, in eine Art Trance, aber eine leichte Hypnose, weil eine tiefe Hypnose ist hier gar nicht notwendig bei Quantensuggestionen, weil die direkt beim, beim, äh, beim Hören schon das Gehirn umgeschrieben wird. Ja. Ich erkläre auch gleich, warum und wieso. Ja. Die zweite Phase ist eine Vertiefung, eine Versenkung, da hast du versinkst in eine Trance hinein und die dritte Phase ist dann eine Versenkung in die Quantenwelt, wo sich die Variablen öffnen, wo wir empfänglich sind. Das dauert ungefähr so sechs bis acht Minuten, auch wenn die Frequenz wirkt, sechs bis acht Minuten. Und diese Frequenz ist so darauf eingestimmt, dass du im Gehirn laut EEG dann empfänglich bist für neue Programmierungen. Ja, und dann fängt auch die Quantensuggestion an. Eine normale Suggestion ist zum Beispiel so etwas wie, ähm, ich habe eine hohe Schwingung, ja. Und dann kommt das, der kritische Verstand und sagt, naja, so wie du dich gerade benehmst, so wie du dich gerade fühlst, das stimmt überhaupt nicht. Und wir brauchen in der Regel 90.000 Suggestionen, bis das Gehirn das annehmen kann. Das heißt, wir kämpfen gegen eine Wand, die aus Beton ist. Ja. Und bei einer Quantensuggestion sieht es da ganz anders aus. Wir arbeiten dort mit einer psychologischen äh, Umkehrmuster. Das heißt, wir nehmen zuerst eine Metapher. Ich mache ein Beispiel. So wie der Klang der Musik in Harmonie schwingt, schwingt mein inneres Wesen in Harmonie und ich fördere meine Schwingung durch bewusstes Atmen und Meditieren. Ja. Das heißt, wir nehmen eine Grundmetapher, wo das Gehirn eine Bestätigung dazu gibt, in dem Fall, so wie der Klang der Musik in Harmonie schwingt, Schwingt mein inneres Wesen und das, dann kommt die Programmierung, das heißt, du sagst, mein inneres Wesen schwingt in Harmonie, und ich fördere meine Schwingung ähm, durch bewusstes Atmen und Meditation. Also, du programmierst dich darauf ein, dass du regelmäßiger bewusst atmest und regelmäßiger meditierst. Ja? Durch diese Suggestion, ja? Quantensuggestion. Ja? Ähm, als nächstes, so wie die Sterne am Himmel leuchten, leuchtet mein inneres Wesen. Leuchtet mein inneres Licht, welches meine Schwingung erhöht und andere inspiriert. Ja, also da nehmen wir den Fakt, dass ist da eine Metapher. So wie die Sterne am Himmel leuchten, leuchtet mein inneres Licht, welches meine Schwingung erhöht und andere inspiriert. Und du wirst merken, wie du plötzlich inspirierter wirst, wie, deine, wie du dein Leuchten nach außen bringst. Ja. Ähm, also ein drittes Beispiel gebe ich dir noch. Ich habe ungefähr 10 bis 15 Beispiele in dieser Quantensuggestion aus verschiedenen Ansätzen, wo einfach verschiedene Bilder im Gehirn programmiert werden. Und ganz wichtig ist bei Quantensuggestion, dass du das, was du hörst, auch fühlst. Wenn du, wenn du Bilder gefühlt hast, dann programmieren sie sich viel, viel schneller im Gehirn ein. Ein tolles Beispiel habe ich hier am Schluss, das lese ich dir jetzt vor. Wie das Licht die Dunkelheit durchbricht, durchbreche ich niedere Schwingungen äh, und erhebe mich zu neuen Höhen der Freude, Liebe und Erfüllung. Ja. Also wundervolle Bilder, ich habe mir da sehr, sehr viel ausgedacht. Ähm, Bilder, die einfach sehr, sehr harmonisch sind, die, die die Bilder erzeugen und die in deinem Gehirn auch schon vorhanden sind, wie zum Beispiel, wie das Licht die Dunkelheit durchbricht. Ja. Ja, und Du kannst diese Frequenz mehrmals am Tag hören. Ich empfehle dir vorm Schlafen gehen, mitten am Tag und ähm, in der Früh nach dem Aufstehen. Du wirst merken, vor allem nach dem Aufstehen, wenn du da diese 20 Minuten dir gönnst bei der Morgenmeditation, dann wirst du merken, wie der Tag, wie ein Dominoeffekt, du erhöhst deine Schwingung in der Früh gleich und der Dominoeffekt geht gleich in diese Richtung. Ja. Ähm, du kannst diese Quantensuggestion, Quantum Frequency Boost, kostenlos hören in unserer Meditations-App. laden Sie die einfach runter auf PrimoF3D, Pr Pr suchen im Store und dort ähm, in der Kategorie Selbstprogrammierung, in der Unterkategorie Selbstfürsorge, wieso Sie finden. Ähm, und damit äh, wirst du einfach hier auf jeden Fall merken, wenn du sie regelmäßiger hörst, wie sich deine Frequenz im Laufe der nächsten Tage, vor allem am selben Tag, noch verändert, aber wenn du sie regelmäßiger hörst, wird dein Gehirn darauf umprogrammiert wird, dass du grundsätzlich eine erhöhte Schwingung hast. Ja? Und deswegen wünsche ich dir damit viel, viel Freude, viel, viel Freude. Und du wirst das wirklich merken, probier es einfach aus, mehrere Tage hintereinander. Du wirst merken, wie sich das komplett in deinem Leben verändern wird und dein Zustand sich verändern wird. Und dann du wirst es vor allem merken an dem Spiegel der äußeren Menschen, wie was für Reaktionen sie plötzlich von dir geben. Menschen werden zu dir kommen und sagen, hey, was ist mit dir los? Du bist in letzte Zeit so gut drauf und so weiter. Und das ist natürlich eine sehr, sehr tolle Sache. In dem Sinne viel, viel Freude wünsche ich dir damit und bis zum nächsten Video.